Falsches Verhalten in den Bergen kann lebensgefährlich enden. Die unreflektierte Nachahmung kann zu starken Schmerzen bis hin zum Tod führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren alpinen Profi, die Experten in den Kommentaren oder aber auch Ihren Hausverstand. Der Kuchler Kamm oder auch Göll-Ostgrat ist mit 2750 Höhenmeter der längste Anstieg auf den Hohen Göll in den Berchtesgadener Alpen. Der angesehene Tourenautor Wolfgang Blauschenski schreibt, die durchwegs steile Tour an einem Tag bis zum Ausgangspunkt zu schaffen, sollten sich nur konditionell absolut Starke zutrauen. Selbst eine der möglichen alpinen Unterkünfte bis abends zu erreichen, ist nicht selbstverständlich. Ob und wie uns dieses Abenteuer an einem Tag gelang, siehst du in diesem Video. Jo Leute, Servus, was geht? Markus und ich sind unterwegs. Schaut nach einer schönen Alm- und Wiesenwanderung aus, oder? Ist es aber nicht, weil galaktisch sind wir unterwegs. Kuchlerkamm mitten drauf. Kammer schneit direkt vor uns. Da vorne der Hohe Göll. Was erwartet euch? Eine richtig geile Tour von Steig auf, auf dem Hohen Göll. 2800 Höhenmeter, alpine Leidenschaft. Bis jetzt gibt es glaube ich kein Video zum Kuchlerkamm. Viel Spaß, kommt mit, kurze Werbung in eigener Sache, Ihr braucht das nicht für Anerkennung oder irgendwas, wenn euch das Video gefällt, gebt es einem einen Daumen nach oben, das hilft, dass das Video bekannter wird und wenn ihr es nichts mehr verpassen wo jetzt abonniert meinen Kanal. Danke, viel Spaß, gehen wir los. So auf geht's zur längsten Bergtour, seit hat einer ziemlich langen Zeit. <lacht> Parkplatz, Gasteig. Ganz hinten beim Parkverbot erstes Ziel angeschrieben, kleiner Göll, dreieinhalb Stunden, da geht's durch. Falls man sieht, wir sind auf 1500 Meter ungefähr und das ist die letzte Trinkwasserquelle bis zum Burtschellerhaus Da haben wir noch eine Bierquelle. Insgesamt haben wir jetzt 759 Höhenmeter gemacht Wir müssen noch mindestens 2000 Höhenmeter machen bis zum Burtschellerhaus Das heißt, da letzte Möglichkeit, Wasservorräte aufzufüllen wir haben natürlich genug viel dabei. Ja, gut, ja. gut, gell da hinten ein bisschen Morgengrauen. Ich äh, habe noch nichts dokumentiert, weil es 16 gesehen. Bergauf ist auf. Wahnsinnige Stimmung. Brutal der Himmel brennt. Und für uns geht es jetzt in Einstieg zum Kuchlerkamm. Erstes Ziel, kleiner Gölder Herrlich, da vorne sieht man schon was wir vorhaben, haben, ein teil und ganz hinten der Göll und dann überschreit man den und dann geht es wieder retour ins Tor, runter. Das wird noch ein langer Tag, gell? Oh ja, <lacht> gut dass wir so früh unterwegs sind. Ja jetzt sind wir hier oben bei der Tami. Bei Martin und bei Mandy. Da ist das Gipfelkreuz, das wir für sie aufgestellt haben. Man, wer das Video noch nicht gesehen hat und wenn es interessiert, was da alles dazugehört, verlinke ich euch jetzt oben und auch unten in der Beschreibung. Schaut euch das dann sehr gerne an. Herrlich haben wir es. Herrlich. Cool. Wahnsinn. Ich habe kurze Pause gemacht. Die Sonne. Mittlerweile aufgegangen, Ziemlich windig ist Und ja, erste Wolken sind auch schon da. Schauen wir mal, wie sich das alles weiterentwickelt. Ein und für sich eine Tour, wo man immer wieder umdrehen kann. Wir starten jetzt noch mal los. Durch die Latschengassen geht es da hin. Jetzt ist es da die Lies, die 1.040 Höhenmeter waren das jetzt in einem Zustieg das heißt jetzt haben wir nur noch 1.800 Höhenmeter Geh Markus? Ja Das ist ganz am Anfang schon gleich mal voll die Challenge dass du die richtige Latschengassen erwischt wenn du das nicht findest ist du gleich mal in so einem richtigen Cast-Gelände mit Dolinen unterwegs aber jetzt schaut es ganz gut aus Hier wie man sieht Ein wunderschöner Weg, der da an den Dolinen vorbeiführt Gewaltig, mördergewaltig Du dir einen Edelweiß, sonst hast du keins. Du, du, du, du, du, Das tut, tut, aber nicht. Unten seht ihr das Salzachtal von so da ganz vorn, das war der erste Gipfel, der Kleine Göl und dann haben wir den ganzen gratis an. da hergekommen, sehr schön, den ersten Gipfel haben wir schon hinter uns und da geht es jetzt auf den zweiten, ja also spätestens jetzt sind wir fix voll am Kommen angekommen da wirst du schlagen, wenn du da herum bist. Jetzt sind wir schon ewig weit unterwegs. Bis daher, kilometermäßig nicht so viel. 6 und 1400 Höhenmeter. Das heißt, wir haben nur noch 1400 Höhenmeter. Aber schaut euch mal das an. Da wirst du schlagen, dass wir da rauf und da rum. Alles so irgendwie durcheinander. Und das zu den Gö, den siehst du da noch gar nicht. Also, das ist ein Wahnsinn, oder? Ja, gewaltig. Wahnsinn. Feststark, ja. ja, brutal. Ah, herrlich. Maximal ein so Gelände da rauf. Jetzt haben wir dann bald am vorderen Freieck. Das war der Muggel vorher. Um mal über den Verbindungsgrad. Und da. Nehmen wir haben neben uns und jetzt sind wir auf einer wunderschönen Hochfläche. Schaut einmal sehr cool, jetzt geht es der und dann irgendwie so den gradverlauf weiter vor das Freieck. Das Wandern dann ist des Müllers Lust, das war ist des Müllers Lust, das war dann, das war dann, das Da rechts. Ha? Da gehen wir auf. Und dann hinten wieder irgendwo. Da kommt der Göll Franz. Man führt mir das erste Mal erst Richtung Watzmann hinten zurück gewaltig und man sieht auch noch die Auswüchse der ganz Führer, dann sind wir erst in der Gölschwarte, wenn es schiebt also echt brutal brutale Tour aber mei, jetzt sind es nur noch 1200 Höhenmeter 1644 kommen wir schon gewaltig zu unserem ersten Gipfelkreuz, Ja. Eine zweite heute. Halt. jetzt sehen ich mir, erstmals unser Ziel Der ganz vorn der Hohe Göll also das Gipfelziel das Ziel ist ja, dass wir wieder nach der Steigöll kommen aber mein jetzt sind 1700 Höhenmeter sind die noch 1100. da tragen wir uns schon mal mehr gewaltig ein gell. jetzt gehts da zur. Kammerschneid wird ziemlich ausgesetzt sein. Ja, so schaut es aus. In die Hochscharte führe ich. Ja, von hinten oben kommen wir her, hinteres Freieck. Abstieg, Kammerschneid, steile Großflanken. Geht dabei noch ganz gut, aber ich glaube, das wird immer steiler da oben. Aber gut machbar, Absturzgelände. Ich denke, es ist Großbandel over, gell? <lacht> Linke Seiten geht's euch. Rechte Seiten geht's euch. Also, neun Grad entlang. Da, bevor der nächste Tutten da raufkommt. Ja. Aber wir haben da seitlich haben. Laut Beschreibung sind da zwei Haken. Und da muss man dann ausgesetzt abklettern. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich mir wieder vorgestellt. Das passt gut so. ist ein bisschen ausgesetzt, da muss man mit viel Fantasie finden Aber geht Meter für Meter da, äh, bei den Fößen äh, da vorbei, wie schaut das aus für dich? Da geht es gut, ja. Ja schon gell. Da wir die drüben. Ja, ist nur ausgesetzt, aber es geht gut, gell. Ja. passt. Jetzt gehst du entweder oben rum oder da her. Wo ich stehe. Okay. Geht beides. Schau mal. So viel lockerer Dreck ist da ein Wahnsinn. Das ist ein Schodertrick, Perfektes Schoderpulver. Althuferisches Bruchpulver. Sehr gewaltig, sag ich noch. Sehr gewaltig. Und hinter dir schon fast unser Ziel. Ja, super. Das nächste halt. <lacht> da durch noch. Da ist auch viel. Super. Schauen wir Super. Wenn wir da rauf kommen, können wir auf den nächsten Mogel. Genau so ist es. Ja. <lacht> Für euch zur Info, also wir sind da jetzt da hinter Markus hergekommen, das Mantel, aber wesentlich einfacher ist, wenn ihr euch da oben einfach rechts haltet und durch den Schoder, durch das Pulver gewaltig errascht und Dann macht ihr den Schoder abgefahren. So, Rückblick da. Direkt aus der Hochscharte. Da, wir sind da so durch die Wand Hochschatte wie gesagt, hört's. und da geht es auf den Grünwaldkopf. Da gibt es drei Grate, links, mitten und rechts geht auch noch und Wir gehen dann durch den zentralen Ostgrat auf den Grünwaldkopf. Schöne Klettereien da, griffiger Fösen, 2000 Höhenmeter haben wir schon gemacht. Nehmen wir noch 7800, Hans ist schon da vorne. Die Kundschaft sieht dabei ein wenig am Weg aus. Super, gell? Yeah Ein Wort. Und da geht er dahin, der Franz. Der Ostrad, voll cool, maximal, ja. So. 1 plus, schwerer ist das nicht. Und da haben wir sogar ein Gipfelkreuz. Fisch, fisch. fisch. Der Kerl in dem Sinn vom, ich es vorher schon ausgesprochen, Grünwandkopf, Grünwandkopf, nicht Wald. Da ist ja gar kein Wald. Grün, weil es grün ist, seht ihr, grün. Und Wand, ja, weil da überall eine Wand ist. Ja. Dann geht es weiter und zum Tadara und dann da füre weiter auf den Güll und von da hinten fahren da kommen wir her, einfach gewaltig. Richtig gewaltig, ja, scheitgeile Große. Jetzt haben wir eine kurze Pause gemacht es geht weiter. Nächstes Ziel ist der Tadara. Direkt vor uns geht es da vorne auf der linken seite durch so eine komische auf, wenn es stimmt schauen wir mal, dann sehen wir schon Jetzt der Grünwandkopf, da sind wir her, okay. gerade oben, gerade rauf, gerade weiter und dann eben unter links geht es rauf auf den nächsten Muggel. Tadara heißt da Die Landschaft ist wirklich durchgehend einfach ein Wahnsinn. Da zahlt sich jede Stunde aus, die man da herinnen verbringt. Genusskraxeln. Fett. Da sind wir alles um. Sehr cool. Zustieg zu der Rine und da suchen wir uns jetzt den einfachsten Weg auf. Das ist ein Klettersteig, seit paar einhängen. Gewaltig, sehr schön, lehrbuchmäßig. Jetzt sind wir schon herum. Gewaltig, sage ich da. Ich muss sagen, nach den Beschreibungen, die ich gelesen habe, habe ich mir das viel wider vorgestellt. Aber da kommen uns wahrscheinlich die Touren zugute, die wir jetzt gemacht haben. Ja, mir viel Noch einer von den Zuschauern hat eh geschrieben, es ist eine schöne Tour und das kann ich einfach nur bestätigen. Es ist echt eine wunderschöne Tour. Es ist ein Traum. Jetzt sind wir schon am Tadara herum. Da ist er, da ganz vorne, das seht gar nicht. Da vorne kommen wir her und das ist jetzt ein echter Katzensprung nur noch. Da vorne ist der gölsch da oben, mir sehe ich es mit dem freien Auge vielleicht, sieht man es auf der Kamera im Video auch, das ist das Kuchlerkreuz und der steht gerade einer. Also geh Markus, das packen wir jetzt auch noch. X. Fix. Geh wollt, cool. So schön. Cool. So, dann geht es jetzt auf in die letzte Etappe vom Kuchlerkamm. und da drauf. Bis zur Göllschwartenführer. Schauen wir mal, wie sich der Weg gestaltet. Ah, da schon wieder ein festes Biwakplatz. Also, eigentlich da war auch alles sehr recht logisch. Hinter Markus sogar ein Immer den einfachsten Weg suchen. Da vor uns auch Steinmandel. Boah, schaut das arg aus! Da. so da geht es jetzt noch einmal so steile großleuten direkt da ist das nächste Sturmhandel. ausrutschen verboten ist der Stuhl von unten Ein Griff Ja genau. den rechten da am Vorsprung. Genau. Und da ganz rechts außen aus dem guten Griffturnen ja, fuss. Genau. Nein, nur ein bisschen. Nehmen wir gleich. Wie sie ausgesetzt ist da. Das magst du eh. Gewaltig. Den letzten Gratturm da eben links umgegangen. Und schon sind wir eigentlich mehr oder weniger vor der Gösch Schauen wir jetzt, wir haben am gescheitesten rausgekommen. Aber das wird jetzt in einem mal das größte Problem der Menschheit sein. Ja, da vorne ist die Gewöschwarte Wir gehen da jetzt rechts rauf suchen uns da eine Linie Akkus macht das ganz gut Gelände einfach 1, 1, plus sowas in die Richtung letzte Stückchen beim Ausstieg was wie noch sagt dazu? Gewaltig! Göl Göllvoltig! Göllvoltig! <lacht> so, jetzt gehen wir ja, da noch auf, auf den Gipfel und dann ja, perfekt, da kann uns eigentlich nicht Timen hinter uns in den Wolken mittlerweile kommen Wir sind normaler Aufstieg auf dem Göll, wenn du durchs Altbedal gehst. Da habe ich ein Video gemacht mit meiner Schwester, der Theresa, voll super dokumentiert. Oben unten in der Beschreibung verlinkt. Ich möchte mich nachhören. Das ist galaktisch, würde ich da sagen. Einfach galaktisch. Da ganz vorne über den Kuchler kam. Da sind wir hergekommen. Episch. Ja, wir sind da jetzt gerade aus dem Wald, herunten im Kuchler Ortsteil der Steig wieder rausgekommen, Markus und ich. Markus, was sagt die Uhr, was sagt dein Tacho? Ja, also bis dass wir beim Auto sind, 19 Kilometer, ungefähr 2750 Höhenmeter. Die Tour war echt richtig richtig lässig, ich muss sagen. Ich habe mir gedacht, dass die Tour ein bisschen technischer wird und ausgesetzter wird. Den Beschreibungen, die ich im Internet so gelesen habe. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir in der Vergangenheit ein paar so ausgesetztere Sachen gemacht haben. Von daher habe ich mich in dem Gelände voll wohl well gefühlt. Markus, bei dir war es auch gleich Ja, ja ist gut ja. Gegangen, ja. Ja, Teilweise halt auf den hoch und auf den aufpassen. Ähm, von der Wegfindung her war eigentlich die Kux für uns, durch den Latschen zurück vom kleinen Göll ist, dass wir mal richtig am Kommen oben waren. Wenn wir das geschafft haben, dann war eigentlich für uns alles sehr logisch. Vereinfacht haben wir die ganzen Stauermannl, die Tontauben oder Steintauben, so sagen wir es in Deutschland dazu. Das für uns natürlich auch. Äh, Faustregel ist eigentlich immer am Grad oben bleiben, oder? Ja. Dann, genau teilweise ein bisschen halt umgehen müssen, aber das ist eh gekennzeichnet. Ja, was muss China? Du, du musst sicher an Zwarer Alpin klettern, China. Du darfst vor ausgesetzten Passagen keine Angst haben, musst da die Ruhe bewahren. Du musst über einen sehr langen Zeitraum äh, hochkonzentriert sein. Du kannst dir eigentlich keinen Fehler erlauben, wenn du einsteigst, ja, bis du erst beim Burtschellerhaus Haus herunter bist. Wenn genau, Wegfindung machen, ist nicht drauf. Genau ja, Markus sehr richtig gesagt, Wegfindung, Alpine-Erfahrung ganz wichtig. Ja, genau, ja. Und ja, wenn du jetzt nicht so ein konditionsfisch bist, wie die ganzen Trailrunner, sondern einfach so ein 0,815 Berggänger wie Markus und ich, dann brauchst du halt definitiv ein Leidensvermögen, gell. Ja, das auch ja. Weil das ist schon eine Mördertour. Äh, Mehrer Gewalte konnte man da schon fast dazu sagen. Ähm, ja, vom Burtschellerhaus oben sind es noch mal 1200 Höhenmeter. Lasst euch da nicht abschrecken. Zwei, Viertel Stunden ist das beim Wegweiser angeschrieben gewesen. Wir sind jetzt vom Burtschellerhaus da her. wir müssen da runter. Wir sind vom Burtschellerhaus da runter. Jetzt sind keine Stunde gegangen für die 1200 Höhenmeter. Also, da kannst du richtig Karacho machen im Wald, das geht echt gut. Da kannst, du das, lassen lassen. Da kannst du das laufen lassen, genau. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ich etwas vergessen habe, fragen unten ein in die Kommentare, Anmerkungen, unten ein in die Kommentare. Bewertet das Video. Wenn es euch gefallen hat, ist das Video supporten wollt, gebt aber einen Daumen nach oben. Und wer die nächsten Videos nicht verpassen will, unbedingt jetzt den Kanal abonnieren und die Glocken aktivieren. Jawohl! Wir haben einen hergefunden. Da ja. vorne ist das Auto. In dem Sinn, Markus Schlusswort. Bleibt's geil, bleibt geil. Genauso schaut es aus. Und Linde mit ihr und nicht mit A, gell? Weil sonst war es die Linda. <lacht> ciao, ciao.